Wird man pensioniert, so kann man sich das in der beruflichen Vorsorge angesparte Altersguthaben als monatliche Rente ausbezahlen lassen. Wie hoch die monatliche Rente ist, hängt einerseits von der Höhe des angesparten Altersguthabens ab, andererseits aber auch vom Umwandlungssatz, der zum Zeitpunkt der Pensionierung gilt. Der gesetzliche Umwandlungssatz wird von der Politik festgelegt und gibt an, wie viel man jedes Jahr vom angesparten Altersguthaben ausbezahlt bekommt. Machen wir ein Beispiel. Zum Zeitpunkt unserer Pensionierung haben wir 300.000 Franken Altersguthaben angespart. Aktuell liegt der Umwandlungssatz bei 6,8%. 6,8% von 300.000 Franken sind 20.400 Franken. Jedes Jahr erhalten wir also insgesamt 20.400 Franken von unserer Pensionskasse. Das entspricht einer monatlichen Rente von 1.700 Franken. Der gesetzliche Umwandlungssatz gilt aber nur für den obligatorischen Teil. Maßgebend für die Rentenberechnung ist der Umwandlungssatz im Reglement der Pensionskasse. Die monatliche Rente erhält man bis ans Lebensende, also auch dann, wenn das angesparte Altersguthaben bereits komplett ausbezahlt wurde. Da die Lebenserwartung in der Schweiz steigt, ist dies immer häufiger der Fall. Die Pensionskassen müssen also mehr ausbezahlen, als eigentlich eingezahlt wurde. Bezahlt wird dies von der jüngeren, noch arbeitenden Generation. Diese Umverteilung von jung zu alt ist im System jedoch nicht vorgesehen. Reformen sind deshalb zwingend nötig. Der gesetzliche Umwandlungssatz von heute 6,8 Prozent muss gesenkt werden. Nur so bleibt die zweite Säule der starke Anker unserer Altersvorsorge.